hey leute und willkommen in 2017 das ist mein erstes video dieses jahr auf diesem kanal ich habe in letzter zeit kaum videos gemacht ich war ein wenig ich weiß gar nicht was da los war keiner weiß ich bin auf jeden fall hearthstone der Tavern so ein portal scheiß ich weiß gar nicht genau, wie es heißt ich bin immer noch wach es ist gerade 10 uhr hier unten links sehen könnt und ich wünsche euch ein frohes neues jahr ich spiele jetzt auch nur eine Runde und werde dann so schnell wie möglich versuchen, das Video rauszubringen, weil ich möchte dann demnächst auch mal schlafen gehen. Also schlafen wäre cool. Wir grüßen mal unseren Gegner. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Silvesterfest. Seid nicht alle abgefuckt oder so. Och. Wow, das... Das ist jetzt nicht gerade optimal, aber egal, ich spiele trotzdem mal, vielleicht sehe ich ja noch ein Unstable Portal, Ach, ich habe ja auf Deutsch ein instabiles Portal, oder er macht ihn jetzt schon kaputt, ne ganz kaputt bekommt er ihn nicht, zum Glück. Wir bekommen natürlich kein unstabiles Portal, aber ne wir haben doch wir haben hier den buff play wir können ihn einfach buffen und haben dann eventuell noch mal eine runde chance ein instabiles portal zu ziehen damit wir den todesröchel effekt ausnutzen können mit drei mana kann ich ihn auch nicht so spontan kaputt machen da er schon eine seiner Malsturmportale weggeballert hat ach ich hoffe wir sind jetzt ein instabiles oh, natürlich nicht vielleicht haben wir glück mit dem party gang nee, leider nicht okay dann ich trade ihn jetzt hier einfach rein damit wir damit er keine guten trades hinbekommt ansonsten hätten wir noch ein minion daran verloren und das wäre nicht sehr schön so können wir auf jeden fall alles kaputt machen was das spielt und haben nicht so einen vierer drop beziehungsweise eine vierer karte ja das gibt uns auch ein vierer drop drop oh wie süß so, der bekommt den <lacht> den kann ich schön ach er kann den auch mit seiner hero Pro aktivieren er boostet ihn sogar noch Lol, ach war ach nee, das ist Ziel. Okay, den muss ich loswerden. So, dann ist das hier der Plan. Wir planen auf jeden Fall den weg. Wir verlieren so viel Scheiße diesen Zug, aber Oh Gott, da kriegt ihr zwei von diesen kleinen Pisser. Ein Trade ich aber trotzdem mal. Er wird sowieso beide rein traden wahrscheinlich. Also was soll's. So eine Karte weniger zum Buffen. Falls er irgendwas besonderes bekommt, was auch ich hätte beide rein traden sollen. Naja, ist doch nicht so schlimm. Hat auf jeden Fall schlechter für uns kommen können Ach, und der Buff den. Das ist eine Fähigkeit. Ach, das sind der hat einen Kampfschrei. Also nichts los. Dann werden wir wahrscheinlich. Dann haben wir noch wie viel Mana? Vier Mana. Wir können also schon erstmal bekommen. In dem Fall werden wir dann einfach. Oh nein, wir machen das hier. Ich glaube, das ist besser, weil er eh so wenig Karten auf der Hand hat. Wenn er jetzt was großes spielt, können wir das hier mit dir kaputt machen und kriegen was großes. Große Dinger. Ist <lacht> mir klar, dass das so machen wird. Komm, kriegst was mit 5. nur 3 Leben. Aber ein Taunt. Hm. Hm. was bekommen wir? Ach lol Interessant Wir fingen den trotzdem noch einmal an Der wird wahrscheinlich seinen Hero Power benutzen beim Traden Außer wenn er den Card draw möchte Ich glaube für Sportspielen wäre in dieser Situation besser für den Pisser was weiß der ja nicht, hahaha. Ha, ha. So, was machst du Bruder? Ach, der macht genau das, was ich geplant hatte. Und das ist eigentlich ganz nice für uns. Na doch, das ist korrekt. Kann man sich schon mal gönnen, ne? Wie viel Schaden war es? Eins oder Zwei? Zwei Schaden, das heißt wir haben... Ja, Wir haben einen fast perfekten Board Clear Fangen wir einfach mal hier mit an Ach, das trifft sich gut, dass wir den bekommen haben Der schlimmer enden können was bekommen wir wenn er stirbt äh, ach gar nichts komplett useless und gut dann konnten wir sein ich dings für, für das und partygänger und bekommt natürlich diesen hier hm. interesse Ding. Trash-Ding vor allen Dingen Full Trash, Alter, haha <lacht> Was bekommen wir? Oh, das ist... Das kann man sich schon mal geben Und jetzt sogar den auf... Wie gibt das? Ja. Hm, hm, hm. So, ich glaube, die aktuelle Lage sieht für uns etwas besser aus als für ihn. Denn wir haben unseren ganzen Heal und so weiter auf der Hand. Das werden wir in den nächsten Zügen wahrscheinlich brauchen. Oh, noch besser. Oh, komm, der hat drei Damage gerade verschwendet. Oh, wenn er jetzt einen Hero Power noch hätte. Das wäre richtig... Das wäre jetzt richtig Klatsch für den Typen. Aber hat er nicht. oh man da haben wir jetzt gerade ein richtiges brett bekommen alter der ist jetzt traurig ich meine was will er dagegen tun da kann doch gar nichts mehr machen oder ja gut auch wenn es eine gute karte von links bekommt. wir haben da ja nicht gerade die optimalste karte bekommen ein partygas ist aber nicht sehr toll für ihn also da hätte er bei weitem bessere Sachen bekommen können er hat noch eine Karte <lacht> süß das ist ja süß und oh, guck mal auf oh, wir kriegen ja noch extra Damage Dann überlege ich das so ganz fähig zu machen Ich meine, was hält mich davon ab? Okay, das... Bringt mir nichts. Retrade ich Ich... ähm egal scheiß, ach das hätte ich anders vom traden sollen Mensch ich überleg lange und dann mache ich trotzdem den falschen Play ich bin ein echter Vollidiot Jungs und Mädels und Haustiere Er spielt jetzt schon auf top deck Modus irgendwie noch einen fetten Heal haben Man kann sich nicht entscheiden, so das noch mal um sicher zu gehen, dass wir auch ich hätte es mal zuerst machen können sollen. Vielleicht hätten wir irgendwelche Buffs bekommen, haben wir aber nicht. Also ist es am Ende auch egal. was hat lol also das ist jetzt kein sehr hilfreiches play da bekommt ein gut gespielt gut gespielt armen der hat wohl noch nicht begriffen dass er tot ist kannst du es bitte jawohl schachmatt ich habe ihn schachmatt gesetzt wir öffnen jetzt noch das Paket. Ich habe das schon, weil ich schon ein paar Runden gespielt habe, weil ich Lust hatte. Und ja, ich habe jetzt 100 Prozent Winrate in diesem ähm, Tavern Brawl. Oh, ach, die wollte ich als letztes öffnen. Oh, kriegen wir einen Alter? Karte habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Oh, das ist gut, dass wir den haben obwohl ich glaube, den haben wir eh schon gecraftet, keine Ahnung, naja, das war's dann mit der heutigen Folge, ich hoffe es hat euch gefallen, ich sage nochmal ein frohes neues Jahr, hoffentlich gehen alle eure Wünsche in Erfüllung und ihr könnt jeden eurer Vorsätze einhalten, vergesst nicht mich zu abonnieren, das macht mich glücklich, haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal, bye, bye, bye.